Hallo, ich bin Matthias Marquardt. Ich bin Laufexperte und der Autor der Laufbibel. Ich möchte euch in diesem Film alles über das Traktus-Syndrom zeigen: Eine Verletzung, die Läufern an der Kniegelenksaußenseite Probleme macht. Dafür haben wir Steven zu Gast, der in seiner ersten Marathonvorbereitung genau dieses Problem erlitten hat. Wir wollen mal sehen, was da dahinter steckt. Steven, warum bist du zu mir gekommen? Ich habe Schmerzen seitlich im Knie. Okay. Ähm, wann treten denn diese Schmerzen auf? Im Alltag oder beim Training? Wann hast du das? Nur beim Training. Nur beim Training. Ja. Und ähm, du läufst ja schon einige Jahre, hast du mir gesagt. Ja. Ähm, seit wann hast du denn diese Kniebeschwerden? Seit knapp einem Jahr. Seit einem Jahr. Ja. Und wichtig ist jetzt, ist da irgendwas Besonderes im Vorfeld passiert? Hast du mehr trainiert als sonst? War da irgendeine Wettkampfvorbereitung? Ich hatte für den Marathon natürlich trainiert. Okay. Und... War das dann bei intensivem Training oder bei einem besonders langen Lauf? Als das beim Langen Lauf war das. Und dann zack reingeschossen? Ja, oder? Genau. Ja, genau. Okay, jetzt bist du ja schon eine Weile damit zu Gange. Ja. Was ist denn bislang passiert? Hast du schon Therapiemaßnahmen begonnen? Ich war beim Physiotherapeuten, orthopädische Einlagen habe ich bekommen. Ja. Und äh, das war es eigentlich dann. Okay, und hast du eine Besserung, wenigstens phasenweise dadurch gehabt? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nein. Okay, dann wollen wir jetzt mal herausfinden, woran das liegt. Ja. Ich möchte euch jetzt erklären, was es mit dem Wort Tractus tatsächlich auf sich hat. Der Tractus iliotibialis ist eine feste Sehnenplatte, die hier vom Beckenkamm über den äußeren Oberschenkel bis hinab zum Kniegelenk verläuft und hier vorne außen am Kniegelenk ansetzt. Durch diesen langen Verlauf können Beschwerden an unterschiedlichen Stellen auftreten. Ganz klassisch sind die Beschwerden hier an der Außenseite des Kniegelenkes. Wenn man ein älteres Lehrbuch aufschlägt, so wird dort immer von einem Schleimbeutel berichtet, der sich etwa an dieser Stelle befinden kann, an der der Traktus über den Knochen des Oberschenkels reibt. In seltenen Fällen ist das auch mal so. In der Mehrzahl der Fälle haben wir es aber mit einem Spannungsproblem dieser Sehnenplatte zu tun, die hier oben durch einen Muskel, den Tensor Tensorfaszialat, gespannt wird. Und so kann es durchaus passieren, dass Schmerzen in diesem Bereich ihre Ursache im Bereich des Beckens und der Hüfte haben. Nicht selten behandle ich nur hier oben und trainiere nur hier oben in diesem Bereich, um diesen Schmerz zu lösen. In einigen Fällen kann es auch mal anders sein. Ihr seht, differenzierte Diagnostik tut Not. Ist das Traktussyndrom, was übrigens auch Läuferknie genannt wird, eigentlich ein häufiges Beschwerdebild? Man kann dies sagen, wenn man Ausdauersportler aus dem Laufsport nimmt, die verletzt sind, so betrifft 14% dieser Sportler das Traktussyndrom. Aber auch in anderen Sportarten wie Rudern, Feldsportarten oder Radsport kann eine Reizung an der Kniegelenksaußenseite auftreten. Wer ist besonders gefährdet dafür? Obeinige Sportler, weil wir mehr Spannung auf den äußeren Sehnenpassagen haben. Aber auch Sportler mit Fußfehlstellungen, besonders aber auch mit instabilität des Beckens innerhalb der Laufbewegung und so kommt also der neuromuskulären Stabilität der Beinachse eine besondere Bedeutung bei diesem Beschwerdebild zu und wie wir das genau untersuchen das werden wir jetzt sehen wir werden jetzt das Traktus-Syndrom von Steven untersuchen entscheidend ist kann ich das Hüftgelenk auf der betroffenen Seite durchbewegen das kann ich kann ich auch das Kniegelenk auf der betroffenen Seite durchbewegen auch das kann ich. Und es ist ganz typisch, dass das Kniegelenk eben keinen strukturellen Schaden aufweist. Das heißt, ich merke kein Reiben und es ist nichts gerissen. Das ist ein funktioneller Schmerz hier auf der Außenseite. Gleichwohl kann man mitunter durch Druck hier etwas auslösen. Tut das hier weh? Da schon. Das ist die Stelle, wo manchmal auch ein Schleimbeutel sitzt. Wir werden gleich im Ultraschall nachsehen, ob das so ist. Aber interessanter ist noch die Funktionskette zu beachten. Wenn man sich hier die Wadenmuskulatur anschaut und den Fuß, dann sieht man eine leichte Krallenzehenstellung, man sieht einen etwas höheren Spann. Wir haben es hier mit einem Hohlfuß zu tun, der gerne verbunden ist mit viel Spannung in der Waden- und Unterschenkelmuskulatur. Und so ist es häufig, dass bei Traktussyndromen auch Schmerzen in dieser Verkettung auftreten. Das heißt hier im Bereich des Wadenbeins, das tut dir bald mehr weh eigentlich als an dieser Stelle, ne? Also, zwar tritt beim Laufen der Schmerz hier auf, aber im Rahmen der Verkettung gibt es hier Ärger. Und der Ursprung von diesem Traktus ist ja oben am Beckenkamm. Und wenn ich hier am Beckenkamm auf diesen spannenden Muskel fasse, hier, ja. das, wie ist das hier? Tut weh, ja. Oh. Da zuckt er richtig zusammen, das tut ihm wirklich weh. Also hier oben ist der Hotspot. Das heißt, ich muss gleich noch sehen, ist das kreuz blockiert, wie steht das Becken? Und wir werden uns natürlich, der Sorgfalt halber, darum kümmern, ob hier ein Schleimbeutel ist. Deshalb machen wir jetzt einen Ultraschall. Ich glaube aber nicht, dass da viel bei rauskommt. Das andere scheint mir wichtiger zu sein. Wir werden jetzt das Knie von Steven im Ultraschall untersuchen. Ich hatte schon angedeutet, dass man meistens nichts sieht, weil diese Schleimbeutelentzündung, die es da sehr wohl gibt, verdammt selten ist. Gerade bei Läufern. Und wir schauen jetzt bei Steven einmal nach. Hier vorne sehen wir diesen Oberschenkelknorren und darüber verläuft der Traktus, da ist der Bösewicht. Aber darunter sehen wir eben keine Schleimbeutelentzündung. Damit ist diese Sache sehr, sehr schnell ausgeräumt. Wir haben es also mit einem myofaszialen Problem zu tun, also einem Muskelfaszienproblem. Und wir haben kein Problem hier an der Kniegelenksaußenseite im Sinne einer Strukturveränderung. Was machen wir jetzt? Wir machen weitere Untersuchungen. Wir wollen sehen, wie ist die Fußfehlstellung zu beurteilen, die ich eben schon erkannt habe. Das machen wir in der Fußdruckmessung. Und wir werden eine Bewegungsanalyse durchführen, um zu sehen, gibt es da ein O-Bein, was hier mehr Stress drauf macht oder gibt es Probleme in der Beckenstabilität. Deshalb jetzt Steven, Bewegungsanalyse. Wir führen bei Steven eine Fußdruckmessung durch, um die Druckverteilung unter der Fußsohle erkennen zu können und Fehlbewegungen von Fuß- und Sprunggelenk zu diagnostizieren. Wir führen eine Markierung von Sprunggelenken, Kniegelenken und Hüftgelenken durch, um in der Bewegungsanalyse die Achsverhältnisse und die Bewegung der Gelenke zueinander genau analysieren zu können. Mit der Stoßwellentherapie, die in diesem speziellen Falle nicht am Schmerzpunkt am Kniegelenk stattfindet, sondern im Bereich der Hüftgelenksmuskulatur, die für die Verspannung des Traktus verantwortlich ist, können wir eine hohe Energie ins Gewebe übertragen und damit eine Regeneration erzeugen. Eine Injektion mit muskelentspannenden Mitteln in die Triggerpunkte hinein kann die Spannung im Traktus Iliotibialis lösen. Die Spritze erfolgt nicht in den Schmerzpunkt, sondern in die verspannte Muskulatur im Hüftgelenksbereich. Die Lasertherapie erhöht die Energiebereitstellung in den Zellen des schmerzenden Gewebes und wird über sämtliche Triggerpunkte des Tractus Iliotibialis angewendet. Mit einem Tapeverband können wir die Muskelspannung im Tractus Iliotibialis reduzieren. Die Anwendung einer Kältetherapie hilft, akute Schmerzen zu lindern. Steven, wir haben jetzt in der Untersuchung gesehen, dass dein Traktus außen am Knie wehtut, weil du eine Verspannung an der ganzen äußeren Beinseite hast. Also auch oben im Hüftgelenksbereich und sogar unten im Wadenbeinbereich. Wir müssen jetzt deine Biomechanik optimieren, bevor wir in die Therapie gehen. Und dies zu verstehen, haben wir eine Bewegungsanalyse gemacht und bei einer Bewegungsanalyse, das kannst du auch hier in der Laufbibel sehr gut sehen, kann man dann feststellen, wie bei dir, dass eine vermehrte Beckenbeweglichkeit dazu führt, dass der Traktus vermehrt gespannt wird. Und das macht ihm Stress und dann kommt es eher zu solchen Problemen, wie wir sie hier haben. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, was wir haben, ist deine Schuh- und Einlagenversorgung. Du hast diese mitgebracht. Und wir sehen hier einen Schuh, der auf der Außenkante maximal abgerieben ist. Der hat jetzt schon einige Kilometer. Das ist auch okay, aber normalerweise müsste die Belastung etwas besser verteilt sein. Du bist also, wie so viele Läufer mit einem Hohlfuß, ein Suppinierer, ein Läufer auf der Außenkante. Jetzt hat man dir eine orthopädische Einlage verordnet, ohne deine Bewegung kennengelernt zu haben. Und die hat eine Unterstützung hier an der Innenseite. Die hebelt dich also noch weiter nach außen. Insofern brauchen wir für dich eine andere Schuh- und Einlagenversorgung. Der Schuh sollte neutral aufgebaut sein und du brauchst mal neun. Und die Einlagenversorgung, die da reinkommt, sollte eine Einlagenversorgung mit einem entspannenden Zehensteg im Vorfußbereich sein. Das heißt, wir können über die Einlage deine Fußsohle in eine Dauerdehnung stellen. Damit können wir diese Übungen zur Entspannung des Traktus auch über die Einlage verbessern und verstärken. Wir gehen jetzt rüber in die Therapie, wo wir dir dein individuelles Übungsprogramm zeigen werden. Die Frage aller Fragen, wird das wieder gut? Das Traktussyndrom bessert sich in 90% der Fälle binnen weniger Monate durch die richtige Therapie. Richtige Therapie heißt richtige Schuh- und Einlagenversorgung, gute Arbeit durch den Arzt und Physiotherapeuten, aber auch intensive Mitarbeit durch den Sportler. Operative Maßnahmen sind bei diesem Problem selten angezeigt. und Der Sportler sollte sich deshalb unbedingt auf seine konservative Therapie, also das Training auf der Matte mit der Faszienrolle und mit den Athletikübungen konzentrieren. Mit dem Flossingband schaffen wir eine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 Halten Sie die Übung für mindestens 20 Sekunden. Das war unser Film zum Thema Traktussyndrom, manchmal auch Läuferknie genannt. Wir haben bei Steven gesehen, dass es sich hier oftmals um eine Verkettungsproblematik handelt. Die Spannung vom Hüftgelenk außen zieht runter zum Knie und verursacht dort unten die Schmerzen. Wir müssen also dort behandeln, wo die Schmerzen entstehen und nicht immer dort, wo es weh tut. Wie macht ihr das? Ihr trainiert eure Beinachsenstabilität, ihr achtet darauf mit einer Faszienrolle die Triggerpunkte zu bearbeiten und achtet bitte als drittes immer darauf, dass ihr Umfänge nicht zu schnell steigert. So kommt ihr schnell wieder in die Laufschuhe zurück und Steven natürlich auch. Wenn ihr noch andere Probleme habt, findet ihr neun weitere wichtige Laufverletzungen in unserem Videokanal und vergesst nicht, uns euren Laufkollegen zu empfehlen.